Wie würdest du dann Hans Martin als Lehrer beschreiben, wenn du jemandem anderes sagen würdest, wie ist er denn so als Mensch, als Lehrer, wie erlebst du ihn? Ähm, ich finde ihn natürlich sehr aufgestellt und sehr äh, motivierend auch. Er lässt dich nicht hängen, wenn du, mit, du kannst mit allen Fragen kommen, er ist sehr, sehr versiert und er hat ein riesengroßes Wissen. Also jede Situation, die wir noch irgendwie nachgefragt haben, hat er immer erklären können. Es, ja, also sein Wissen ist wirklich sehr sehr groß. Er ist sehr einfühlsam, kann auf die Situationen und die Menschen eingehen. Ja, und er, er hat Humor. Es ist es macht auch Spaß damit zu machen. Es ist wirklich eine lockere leichte ähm, Angelegenheit. Also man kann wirklich, ja, man kann wirklich auch Spaß dabei haben. Es ist nichts Ernstes. Die Leichtigkeit, die er ja eigentlich uns erzählt, bringt er auch mit.